Dem Menschen am Programm der Fabio internet Bei uns gibt es dieses Recht in der Praxis nicht. In China werden immer mehr Menschen ins Gefängnis gelaufen, die die Wahrheit aussprechen, darunter Journalisten, Distenten, Menschenrechtsverteidiger, Blogger und nichts anderes. Sogar in Hongkong. Wo die chinesische kommunistische Partei auch die Medien kontrollieren, kontrolliert, viele Journalisten und um Redakteure, die die Wahrheit schreiben, wurden entlassen und einige sogar attackiert. Aber wir in China haben viele Wege, die Glückfreiheit zu umgehen. Ich habe selbst, selbst im Internet die Technik gelernt, und dann auch für die Geständen und Ächtet. Wir benutzen VPN, SSH und Subway, um uns mit Twitter, Facebook und Plus zu verbinden. Jetzt bin ich in Deutschland. Ich brauche diesen Umweg nicht, aber ich bin auch mit den Leuten in China, wer zum Beispiel in Skype, Twitter, Facebook, Google Talk verbunden. Wenn die Distenten oder Menschenrechtsverteidiger vom Geheimdienst verhaftet werden, können sie durch Twitter die Verbindung versenden. Dann können wir sie unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für